Azubi Bag Pro en trois mots c'est l'interculturalité, des compétences en allemand et pour neue Erfahrungen nouvelles Das Azubi Back Pro ist ein Programm für Auszubildende, bei denen man verschiedene Projekte macht mit Schulen aus Straßburg zum Beispiel. Ich hatte die Möglichkeit, eine Woche lang dort eine Schule zu besuchen. In Paris und eine Woche lang dort zu arbeiten. Ich war dann in einer Klasse drin und durfte den ganz normalen Unterrichtsalltag mit denen zusammen erleben. Und in der zweiten Woche war ich dann in einem Fachhandel für Friseure. Da durfte ich dort die Regale einräumen, mit den Kunden bedienen und alles drum und dran machen. Das war auch sehr schön. Monsieur, bonjour. Guten Morgen intégré la formation à dubac pro en septembre 2018 en seconde pro cuisine ça m'a apporté beaucoup de choses une expérience professionnelle à l'étranger une richesse culturelle une expérience linguistique assez riche je dirais aussi de la maturité eine große motivation von ein schüler einem projekt wie diesem teilzunehmen ist auf jeden fall es eröffnet einem wahnsinnig viele türen im beruflichen sinne und man wächst selbst sehr dran. Es ist so ein kleiner Beweis an sich selbst, ich kann das. On peut arriver en avoir un niveau très bon en allemand et ressortir avec un bon niveau. Außerdem gibt es ja auch eine zusätzliche Qualifikation, ähm, nämlich das Azubi Back Pro Zertifikat, das bei einer Bewerbung immer auch noch ein Plus sein kann. Was ich dir für jemanden, der diese Formation oder diese Dinge hat, ist, dass du Es ist eine sehr gute Erfahrung, es ist sehr enrichissant, es hat keine Benefices.